Yeah. Es ist bei wieder soweit. Heute haben wir etwas ganz Besonderes, denn wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste. Denn ich habe mir den lieben Julio geschnappt und den CK Phoenix und zusammen werden wir jetzt ein kleines Projekt machen, denn die beiden werden sich jetzt duellieren, aber ich bin der Maximilian Pegasus und ich kann einfach beide Hände sehen und kann bestimmen, was die zu tun haben oder eben nicht zu tun haben. Bedeutet, ich kann da ein bisschen manipulieren, wer eventuell gewinnen könnte. Sowas Ähnliches gab es schon bereits bei ck Phoenix auf seinem Kanal. Verlinke ich euch einfach mal unten in der Infobox. Oder am Ende des Videos wird euch das Ganze natürlich auch nochmal angezeigt. Aber jetzt wollen wir natürlich sehen, wer hat das Duell überhaupt gewonnen, bzw. was habe ich für gemeine Aufgaben gegeben. Okay, dann geht's jetzt los. Okay. <lacht> Nein, warte, wir machen nochmal. Nein, das machen wir nochmal. <lacht> okay, okay dann geht's jetzt los. Das war wild. <lacht> So, da sind wir jetzt im Duell und Chan AKA CK Phoenix AKA Apache darf anfangen und dann wollen wir gucken, was hier reingeht. Ich würde sagen, du darfst einfach machen, was du willst. Go for it, have fun. Ich darf machen, was ich will. Okay, alles klar. Dann äh, würde ich mal ein Monster verdeckt spielen mhm. und eine Karte verdeckt spielen und äh, dann darfst auch schon du. Ja. So Julian, du darfst natürlich nicht spielen, wie du willst, weil äh kleiner Tipp, äh, ich finde Chance Deck einfach cooler. Ähm, ja, aus wow. diesem Grund, äh, darfst du diesen Zug nur einmal angreifen und keine Fallenkarten setzen. Mm, nur einmal angreifen. Ja. Boah, das ist wild, wenn ich das hier mache, aber ich muss das mal kurz. Mir natürlich. Ja. <lacht> also ich darf auch keinen anderen Effekt aktivieren. Ich darf nur angreifen, oder wie? Nee, nee, du darfst alles aktivieren, aber darfst nur ein einziges Mal angreifen und keine Fallenkarten setzen. Okay, machen wir das. Oh, oh. Ich bin greedy, ich weiß. <lacht> er ist richtig greedy. Aber wir wollen ja hier direkt mal ein bisschen Action machen hier. Oha. Anlauf, was, warte mal was? Da heißt ich, äh... Anlauf Admiral Destroyer Dynamo. <lacht> oder Dynamo. <Okay. lacht> das ist wieder okay. super geil auf Deutsch. Ja. Ja. Und weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, solange du ein Apparatmonster... Äh, okay. Mm. Okay. Alles klar. Also, eigentlich ist er erstmal nur Beatstick an sich, oder? Er ist erstmal nur ja. Beatstick, aber der hat noch einen Effekt, ja? Ja, das stimmt sogar. Ähm, den muss ich jetzt mal durchlesen. <lacht> du darfst eine Karte <lacht> zerstören auf dem Spielfeld. Na gut, dann machen wir das mal. Was möchtest du zerstören? Na, das da. <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich überlegen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Überleg. Ich, ich, ich muss tatsächlich überlegen. Ich denke, dass. Sogar in Ordnung. Oha! Das ist unerwartet. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Erstmal lesen. Aha! Gegen Drachen Drachenspiele. Da kann, ich exakt, da, da kann ich exakt keine Karte. Das ist quasi E-Tele. Ja, gut. Äh, Battleface. Mal gucken, was da jetzt liegt. <lacht> <lacht> was <ist> zum Fick? <lacht> oh Mann. Ash, es ist halt man, einfach ein Chess Princeton, wie er leibt und lebt. <lacht> Boom. Das ist bewaffneter wild. Drache Level 3. So, und ich darf keine Fallen setzen, hast du. Das gesagt. ist korrekt. Ja, dann gehe ich mal die Mainfest 2. Und dann setze ich halt <lacht> äh, keine Falle. Ja, Chan, was kann jetzt verdeckt Es ist keine Falle! <lacht> <lacht> dann mach mal. Okay, dann würde ich eine Karte ziehen und in meiner Standby-Phase wird mein bewaffneter Drache noch bewaffneter. Oh mein Gott. Mhm. Ich verbiete dir dumme Sprüche zu sagen. <lacht> Okay. Da ist der bewaffnete Drache Level 5. Also, der macht mir jetzt noch keine Angst. Kann der irgendwas? Äh, der ja, hat Text. Oh, ja, aber der, ist, hat, ja kein, der hat ja keinen Quick-Effekt. Nee, das ist richtig. Ähm, hab oh. ich denn irgendeine Einschränkung? Nö, nö, nö, nö du darfst... <lacht> <lacht> wow. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich, ich keinen, gespannt, keinen, wie du das machst. Jetzt bin ich gespannt, wie du das machst. Äh, ich auch. <lacht> <lacht> ähm ja, ich äh, würde sagen, ich aktiviere den Effekt vom bewaffneten Drachen Level 5. Mmh. Und ich werfe den bewaffneten Drachen Level 7 ab und zerstöre deinen Anlaufadmiral. Mmh. Tja, jetzt struggelt er. Ja, das, ist, das ist okay. Okay, dann äh, würde ich sagen, hm. ja, greifen wir einfach an. <lacht> ja, das ist wohl okay. Der erste Schaden hier. Yes. 2400 Angriffspunkte. Ist schon mal auf jeden Fall ein guter Bieter. Ja, definitiv. Ist ja so die Standardzahl, ne? 2,4 ist ja immer the way to go, ne? Also alles, was stärker als 2,4 ist, ist schon krass eigentlich. Stimmt. Ja. Das heißt mein Admiral eigentlich. Ja, er ist krass. 25 5 ist heftig. Also ich meine... Ja. Ist... Ich meine, also wenn, wenn dein Admiral ein Hexer gewesen wäre, dann wäre er der ultimative Hexer in Angriff und Verteidigung. Ja gut, Ä der Topdeck, der ist jetzt nichts das Gelbe vom Ei. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, dafür darfst du machen, was du willst, mein Lieber. Das ist natürlich... Äh... Nett. Hm, ja. Ich weiß nicht, das möchte ich glaube ich nicht. Ich, ich glaube, wir machen das So. Mhm. Oh. Dieses Perma-ON ist ja überhaupt nicht nervig. Ja, das <lacht> er klickt ständig. Nein, ich will nicht aktivieren. Nein, ich will nicht aktivieren. <lacht> Aber sicher ist sicher. So, jetzt so. kommt da natürlich eine Einschränkung auf deiner Seite. Das muss ja auch mal sein hier. Ja, alles äh, du darfst in diesem Spielzug nur einmal angreifen und darfst keine Monstereffekte nutzen auf dem Feld. Keine monster Ah, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht> okay, okay, ja, ähm, fair, fair. Ähm, hm. Obwohl, nee, aber wichtig noch eine Einschränkung, weil du bist bewaffnet, dann bist Chess, das muss. Also, falls Level 10 sich ableveln kann durch seinen eigenen Effekt, das darfst du machen, das ist okay. Aber du darfst halt nicht den Zerstörungseffekt nutzen. Ach so, also wenn also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Level 5 auf Level 7er gehen würde, das ist in Ordnung. Ja, durch seinen eigenen Effekt, ne? Durch seinen eigenen Effekt, ja. ja. Ja, genau. Das dürftest du. Ja, okay. Ja, dann habe ich kein Problem damit dann. Ähm ja, komm. Ich würde einfach mal hier den... Ja, jetzt kommt's. Nee. Äh, warte mal. Nee, das war doof. Dann mal abbrechen. Du kannst auch abbrechen äh. Er muss erstmal seine äh, eigenen Karten lesen. Hey, Maurice, hast du jetzt eigentlich das, äh, unsere beiden Duelle auf jeweils einen Bildschirm? Nee, ich switche mal dazu. Ich so. kann mir ja schon merken, was verdeckt liegt oder so. Ich bin nicht ganz... Äh, also, das kann ich mir <lacht> merken. Ja, sehr gut. Okay, Battleface. Ja, sehr okay. Dann, äh, ja, dann... <lacht> was soll ich sagen, ne? Dann greife ich halt an. Bewaffneter bewaffneten Drachen Level 5. Schrapnelseise. <lacht> nee. Dann Animus. Die, die Riesenratte. Oh nein, eine Ratte. Den Effekt oh ich Was kommt jetzt? Kommt jetzt Panda? Ich finde es übrigens sehr lustig, dass ihr beide einfach solche Karten wie Fliegender Kamagiri oder eben Riesenratter habt, ohne dass ihr wusstet, ja. was der andere spielt. The Floater. <lacht> das stimmt. Hallo, du kannst irgendwas aktivieren, oder? Nee, er äh, kann in die Main Phase äh, 2 gehen. <lacht> ja, ich würde noch in die Main Phase 2 gehen und. Ähm, Wieso darf ich ihn eigentlich nicht suchen? Da steht auf in dieser Karte, dass normal oder spezial beschworen wird. Weil das ein Damage Step ist, glaube ich. Jupp. Stimmt, da hast du recht, ja. Ja komm. <lacht> Möchtest du den Effekt nutzen? Ich würde sagen, ich beende meinen Zug und äh, mache den einzigen Effekt, den ich vom Feld aus benutzen darf. <lacht> okay. Und zwar verabschieden wir uns vom bewaffneten Drachen Level 5 oh. und holen den bewaffneten Drachen jetzt Level 7. Was macht der Gute? Das, das gleiche das Elbe, wie... Der Zwischen alle. Ja, der zerstört alle Monster, also das Regeki quasi. Uf. Also offene aber nur, aber ja. Alle Monster, die weniger ATK haben, als das, was ich abgeworfen habe. Ich habe ein paar Bedenken, ob ich das jetzt machen muss, aber irgendwie ist das ein bisschen greedy. Nee, mach mal. <lacht> oh, ich freue mich, dass ich hier machen kann, was ich will. Also irgendwie ist das hier auch... Schade. Also, ich wollte dir gerade eine coole Auflage geben, aber sie funktioniert nicht. Warum ja, ziehst du denn so schlecht, mein lieber Junge? Ja, ich ziehe wirklich wie ein junger Gott. Äh, du musst ja. in diesem Zug deine Zauberkarte aktivieren. Muss ich? Ja. ja gut. <lacht> dann aktiviere ich die wohl. <lacht> Nein! <lacht> Junge, als ob der nur 1000 Def hat, Alter. Ja, ist echt so ein, ist so ein mächtiger Drache mit Stacheln. Er hat einfach nur 1000. Ja, du musst den einfach über drei Monster rufen und dann hat er so 1000 Def. <lacht> er wird einfach von einem Gadget gekillt. <lacht> <Ja>. <lacht> Power. Glaub, wie dumm ist das eigentlich? Ja, Aber gut, Entweder ist hier. Oh Mann, ja, okay. sehr schön. Ja dann Ich hatte das Gefühl, ich muss Julian helfen, der weiß sich selbst nicht zu helfen hier. Doch, aber es ist halt nicht gut. Was ja, ja, ja, ja, ja, ja. So, jetzt bin ich so was, was darf ich tun? Erstmal alles. Erstmal alles? Mhm. Okay, ich dann... dann ich... Ah, lol. Wie cool! <lacht> ja, mach! Ich wusste... Krass, das ist voll cool. Mach! Ja, dann würde ich meinen äh, Defrag-Drachen opfern. Julian, du darfst auf die Beschwörung keine Fallenkarten aktivieren. Mann. Ich <lacht> bin <lacht> in meinem Zug. <lacht> hey, <lacht> das das ja, okay. Hier nur auf die Beschwörung nicht. Ja, ja, du darfst okay. sonst, also nach der Beschwörung, nachdem alles Erfolge vorbei ist, darfst du auch wieder alles machen. Mhm. Dann würde ich auch schon in die Battle-Phase gehen. Hm. Wirkt das so, als wäre ich parteiisch? <lacht> ich weiß nicht, nur, so ein bisschen vielleicht, ne? Der Witz ist eigentlich, dass du sogar in einer fast besseren Position bist, Julian. Ja. Dann ich mal den roten Apparat an. Ey, so mächtig. Oh. oh. Hey, ich kann den nicht wählen, ne? Ja, weil Ich will sie haben. Ich Das kannst du dir keiner erzählen, ey. <lacht> oh mein Gott. Wow. wow. Oh mein Gott. mal kurz Klaps. <lacht> Ah. Yeah. <lacht> summons for the win. Ja, gut, gut. Oh mein Gott. Uh, Wie viele Level 7er spielt zum Deck. Ist, eigentlich wüsste ich das. Leider, leider nur zwei. Oh nein, dann hättest ja, du noch einrufen so, können. Ja, das ist so nervig, aber ich dachte, das ist zu bricky. Ja. Mhm. Aber, ähm, ja, gut. Ja, dann, äh, mal, oder kann ich das. habe ich. ich habe nur einen. Ah, egal, okay, ja, dann, dann äh, darfst du. Ja, so, so. immer nur mit einer Karte enden. Guck mal, <lacht> auf, was, ich, was ich diesmal ziehe. <lacht> das ist auch nicht äh, die Lösung. Also Julian, du kriegst keine Beschränkung. <lacht> ja gut, endweise. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann äh, zieh ich mal. Mhm. Oh. Oha. Äh, Einschränkung, dass wir diesen Zug keinen Angriff machen. Ich darf von diesem Zug keinen Angriff machen. Ja. Alles klar. <lacht> was zum Fick? Das gibt's doch wohl nicht. Ja, jetzt kommt eher, was da gerufen wird. Ich kann es mir schon denken, was da gerufen kommt. Komm schon, ich, ich musste die Chance ergreifen, okay? Na ja, gut, mach das. Also, was was, was, was nehme ich denn ja? Ja, du musst die nacheinander wählen, Alter. Also. Achso, so. Ich... Nein, ich! Oh. Wieso? Mach Abbruch. Was? Mach Abbruch. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Jetzt nochmal. Achso, ja. vom Feld genommen. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh mein Gott, ich muss euch echt helfen hier, das Duell zu überstehen. Ja, aber das ist auch hier ganz komisch mit dieser ganzen Klickerei. Oh ja, Master Duell. Der Rechte. Ja. <lacht> Sorry. Sa. Das ist schon cool. Das ist schon cool, komm schon. Boom. Ich find das auch cool, ja. Ich find's richtig cool. Hahaha. Ha, ha. Köpfiger Drache. Denn so, erstmal aktivieren wir das. Das ist okay. Und dann aktivieren wir noch das. <lacht> oh, Okay, <lacht> ja, gut. Hm. Oh no, oh no, no, no, no, no. <lacht> Wie greedy du auch bist. Du darfst nicht angreifen und rufst trotzdem der Monster. <lacht> ich dachte, es wäre einfach ein cooler Moment, den zu beschwören, okay? Komm schon, kann man mir das übel nehmen? Nein. Nein. <lacht> Ey, du hast die Animation gemacht. <lacht> ja. uh. Er geht auch greedy rein, du. Oha, greedy ne? rein. Das gibt's ja wohl gar nicht, ey. Wo ja? oh, jetzt kommt's? Ich darf nicht angreifen, ne? Nee. nee. So, der Typ ist jetzt gespecialt, richtig? <lacht> <lacht> <lacht> nee, wurde <wollte> er nicht. <lacht> hm. Oh Gott. Oh, oh Mann. Hey Julian, da kann ich dir auch nicht helfen, dass du so schlechtes Deck spielst. Ja, Entschuldigung, ich ziehe halt einfach so gut. Mhm. Also, ich spiele, glaube ich, sechs oder sieben Fallen im Deck, ja? Ich ziehe die einfach alle. <lacht> ja, ist ja gut. Okay. Ja, komm, es kostet Mühe, alles verdeckt. Und hopp, weg geht's wieder. So, Chan, du darfst jetzt einen schweren Sturm aktivieren. <lacht> <lacht> Uff. Nein, oh Junge, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Der kommt einfach zu spät. Weiß ich ja nicht, was du da hast. Wenn du wüsstest, <lacht> <lacht> habe ich eine Einschränkung? Nö. Ja, gut, dann. Äh... Ah Julian, ich will ja nicht sagen, er ist sehr flawless hier. Null Damage auf deiner Seite ausgeteilt. Ja, diesmal kann ich ja machen. <lacht> <lacht> <lacht> er hey, hat jetzt. 1200. Ja, ich muss ein bisschen Life Points sparen. Er muss improvisieren. <lacht> <lacht> so, jetzt ist dein Time to Chine. Komm. Jetzt wird's. Monster. gibt gibt's doch nicht. Als ob oh, du kein Monster bist. Nein! nein. Oh, er macht's. Oh. Was? Warum? auf ein Normal. Also, ja, Normal ich, ich muss irgendwie überleben. Das ist so richtig. 1200. 1200. Das ist schlimmer als Joey's Raigeki auf Gazelle, König der mythischen Bestien im Anime. Ist dir das, ist dir das bewusst? Also das ich finde auch ja. echt traurig, dass er so wenig Vertrauen in mich hat. Du darfst diesen Zug kein Monster beschwören. Okay. Ich rede mit Chan. Ja, ich sag, ich sag, Ich weiß nicht schon, dass du mit ihm sprichst, aber das war okay, war auf die andere Sache bezogen. Aber, äh, das ist jetzt Guck mal, jetzt ein Tormoduell hier. Da ist ja schon fast auf Motorrädern hier. Das also, gibt's doch <lacht> wie viele Monster spielst <lacht> du mit dem Deck? <lacht> Steven! Mann! Nein, wie viele Mal Monster? Auch, Alter. Ja, viele, Tausende spiele ich eigentlich. Ja, du spielst ja. über 20, ne? Ja, das gibt's auch überhaupt nicht, ey. Ja, hier, viel Spaß. <lacht> ja, du hast machen, was du willst, Can. Mhm. Okay. Ja, ich ich ja, weiß nicht, ob dir das was das bringt auch. überhaupt. <lacht> das <lacht> Problem also, also, ist... wo prob ich meinen Defrag-Drachen im Angriffsmodus. <lacht> Was macht der? <lacht> Nix, der hat einfach tausend Angriffe. Der, der macht tausend Angriffspunkte haben. Okay. Dann würde ich sagen, greife ich an. Ja, wenn er gerne Monster zieht, reicht <lacht> das! Jetzt kann ich nicht mehr erzählen, ey. <lacht> okay. Ja, so, ich meine, eine Falle ist noch. Ne, zwei sind noch drin. Also. Er <lacht> ja, kommt sie. Oh. Oh, wild. Ja. Er ja, darf das jetzt mal machen, nicht Julian. Mal. Darf ich, ja. Oh, gut. Jo, jo, jo. oh, der Beatstick. Es geht weiter, er hat Kombo. Oha, oh, okay. Tote Karten, oh, die ich auf der Hand habe. Irgendwas muss man machen können. Ne? Ja. Irgendwie ein bisschen Goat-lastig fühlt sich das an. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt mal folgendes. battle Hier darfst Du darfst nur mit einem Monster angreifen. Na gut. Das ist ja frech. Na, ah, er darf nur mit einem Monster ah. angreifen. Das ist sein eines Monster. Ich weiß, ich weiß. Ja, gut. Och <lacht> nee. <lacht> Tschüss. Ja, human, du wirst halt bestraft. Das ist selber schuld. Mhm. Hättest du mal, hättest du mal. <lacht> nee, ich ja. glaube, es wär, war schon richtig, das so zu machen. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay, ich habe den perfekten Zug für Chan jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, ich weiß gar nicht, warum mir das so viel Spaß macht. Oh. Halt! Äh, ich habe zwei Auflagen. Erste. Chan darf ja. diesen Zug nichts machen, außer angreifen. Und Julian? Du musst angreifen. Ja, du musst. Und Julian okay. muss seine Fallenkarte aktivieren. Ja, welche denn? Ja, es geht eh nur eine. Ja, also wow. ich darf auch nichts. Ich darf sonst nichts machen. Nein. Du musst jetzt angreifen, okay, ja, dann, du musst jetzt reinrennen. Dann, dann gehe ich mal ganz freiwillig in die Battlephase. <lacht> ja, ich kann die. Das ah, Maurice. Nee. Ich, <lacht> du weißt ganz genau, was da passiert. Wenn ich die ja, du musst Nein, au, oh, ich, ich glaube, ich weiß, was passiert! <lacht> <lacht> <lacht> Aber ja, das hast du ja schon mal einmal. Zweimal ist keinmal. Äh, ach ja, ich. Ja, okay. Ah. Ich darf nicht. Aua! <lacht> Oh mein Gott! Tokage. <lacht> na gut, ich, ne? ich habe ja noch ein paar Monster. <lacht> also, oh Julian, du willst, du das machen, was du willst. <lacht> okay, das ist aber freundlich von dir. Oh. oh, silberner Apparat. Ja, ist halt auch nur ein Beat. <lacht> <lacht> Besser als nix, ja. Fühlt sich gut an. Aber der floatet, ne? Der ja, der, geht, ja. Der, der holt Gold. Ich hab Combo. <lacht> ja, du das machen, was du willst, Jan. Ich darf machen, was ich will. Mhm. Oh, das ist aber. Ah, das ist aber. Das ist sehr okay. Ja, ähm. ich meine, Optionen sind jetzt auch nicht unendlich, also. Ja. Oha. Ähm. Tempest ist richtig. Ja. Tempest ist echt mächtig. Der, der, der fühlt sich gerade echt ein bisschen äh, zu heftig an, aber... Nee. Das Ding ist, ich kenne deine Liste und ich weiß, ähm, dass du ein Monsterproblem langsam bekommst. Ja, das Ding? ja genau, das ist, das, das ist halt das Ding. Also er, er hat halt alle bewaffneten schon durchgecycelt, das heißt, er hat eigentlich keine Norms mehr, die gut ist. Ich habe halt das einfach Monster keine Place mehr. Ich überleg gerade, wie viele Monster du noch im Friedhof hast, um den noch mal zu holen. Der ist once per Turn, ne? Ja, der hat fünf. Ja. Das ist nicht gut. <lacht> ja, aber das, das ist once per Turn ist Summon. Ja, ich weiß, aber ich muss das halt jetzt machen. Ist etwa dein reißenden Tribut? <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh nein. Oh nein. Äh. Ja. Chain Dino wäre jetzt nicht so... <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, das ist der Play bin gespannt auf den Play. Oh, hol doch den goldenen Nee. Ne. Äh, welche hattest du? Du hattest schon roter. Achso, du hattest schon beide. Okay. Mhm. Ja dann. Hä, <lacht> hey, warte mal. Darfst du? Mein magisches Auge muss sehen. Welche Karte hast du verdeckt? Hover da drüber mal. Eben. Ah, okay. Ja. okay. Oh, das ist gar nicht mal so scheiße. Was darf ich? Irgendwas? Irgendwas? Nö, nur, mach was du willst. Hä? Das machen, was du willst. Oh Benefit! <lacht> <lacht> <lacht> Endlich ja, darf ich dann, das machen. Äh, ich glaube, es ist Zeit für meinen mächtigen. Wow. <lacht> Noch nie gesehen die Karte. <lacht> das so auch mal benutzen. <lacht> das Duell ist echt Lost Wind. <lacht> oh, wow. <lacht> oh mein Gott. Hätte es voll gut sogar mit dem Palio jetzt. Das ist echt gut. Das hätte ich mal unterbinden sollen. Also, ich hab das Gefühl, ich habe schon sehr viel für dich getan, ich muss mal mehr hier auf Julians Seite sein. Du hast echt viel getan, das, das muss man zugeben. Welche? ich das? Ja. Ja. Aber hey, du musst auch, du musst auch zugeben. Also, ich glaube, mein Deck ist echt ein bisschen äh, fragiler als seins. Weiß ich, nicht. Weiß ich, weiß weiß ich nicht. Dafür stehst du gut. Okay, halt! Bevor du wieder all-in gehst. Ich habe ich hab keinen... Oh, lol, das ist ja ärgerlich. Äh, du darfst in diesen zu... Ah, hm. Okay, hm, ich habe jetzt in der Hand, wer das Duell gewinnen kann, hm. <lacht> Wow. Ähm, ja, ich höre ja schon genug gelitten, du kannst auch mehr leiden, oder? Oh, danke. <lacht> dann, du kannst machen, was du willst. Das oh, ich kann machen, was ich will, gut, dann, dann aktiviere ich den Effekt von, wer hätte es gedacht, Tempest. Mhm. Drachenherrscher der Stürme, nicht dem Elementarhelden. Und, ähm. Ja. Es wird langsam eng. Ja, ich glaube, es ist. Also, wenn du gleich eine gewisse Top-Deck-Karte ziehst, die ich weiß, dass du den Deck hast, Julian, äh, mhm. dann hast du es duell gewonnen. Mhm. Welche denn? Ja, egal, wir werden sehen. Mhm. Also, bist du dir relativ sicher, dass er noch einen nächsten Zug haben wird? Ja. Zu 100 Prozent. Okay. Warte mal, wie viele Lost Wins hast du im äh, Friedhof? Du hast einen. Mhm. Passt. Achso, ja. Der, Der ja Paleo ist von Monster-Effekten unberührt. Das ist richtig. Gut, dann äh, würde ich mit, mit Tempest angreifen. Nein, warum, du Tier? Du <lacht> Tier! Ja, ja dann äh, war's das wohl. Ich will eine Falle! <lacht> Mache ich. Oh nein. Oh nein. Äh, dann. Oh. Ja. ja. Machst du jetzt mal. Ja! <lacht> <lacht> <lacht> er hat kein Lost Wind! Man spielt nicht mit seinen Essen. <lacht> so, Jan, komm. Ich glaube an dich jetzt. Ich glaube so sehr an mein Deck, das zieht die ganze Zeit so gut, dass ich da nicht dran glaube. Ja. Und hat das jetzt der Karten dich belohnt? Wie viel Nein. Defense hat er? Äh, fast nicht. Ja, das ist dann... Na naja, komm Julian, also wir können mal ehrlich sagen, ja ich hab dich manipuliert, aber dein Deck wollte auch nicht, dass du gewinnst, oder? Das stimmt wohl, ich special dir noch was hin. Nein, du musst angreifen diesen Zug. Okay, bei Sei ein Ehrenmann. <lacht> okay. Und rein da. Oh dann nein. Chess <lacht> it up! Chess it up! Chess it up! Ich hatte einfach die ganze Zeit eine XYZ Reborn da sitzen. Ja! Die eine ohne auf die Spiele. Ja, ja. Ja, gut, da hatte ich am Ende vielleicht irgendwie meine Finger im Spiel. Ich hoffe natürlich, sowas hat euch gefallen. Vielleicht kann man sowas in Zukunft ja noch öfter bringen. Vielleicht auch mit anderen Decks. Wer weiß, wer weiß. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.